Auf der CMD 2023 hatten wir wieder einen sehr spannenden Aufenthalt. Es war eine wunderschöne Woche, aber auch irgendwann ist diese Woche vorbei. Und jetzt wollen wir weg aus dem Schnee, jetzt wollen wir in die Wärme und deswegen fahren wir direkt von der CMD in den Süden. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann könnt ihr gerne mit uns mitfahren. Was macht man, wenn man in Frankreich ist? Natürlich kauft man sich ein Baguette und dieses Baguette belegt man mit Knoblauch. Jawohl und dann wir einen guten Wein aus oder Franken. Naja, etwas Stilbruch, das können wir verkraften, oder? Das muss halt einfach sein. <lacht> Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt. Und sollte heute Nacht irgendein Einbrecher kommen wollen und meine dann geht er kann, raus, genau und er meint, er will uns ausrauben. Wenn der die Tür aufmacht, dann haut es um, der fällt nämlich prompt in Ohnmacht. Jetzt lassen wir uns ein oder? Tumul. Mhm. Wohl. Ja, nochmal einen Schluck. <lacht> der Bäcker ist durchmarschiert. Leider keine dabei. Ich hoffe, der Wind pfeift nicht zu so sehr. Obwohl es geht hier schon ein bisschen in den Wind. Die Uhr geht hoch, ich nicht. Ja, also ich versuche es auf jeden Fall da hoch zu gehen. Man sinkt ein, es ist hoch und also. Es ja, ist und ihr wisst ja, Helle hat Knie und genau. kann er jetzt halt leider nicht hoch. Naja, also ich mal, muss man halt auf einiges verzichten. Gehen. Aber ich war ja schon mal oben vor 20 Jahren. Das ist alles ein anders ausgeschaut, aber sie ist halt auch gewandert. Ne? <lacht> <lacht> aber hochinteressant. Also vielleicht kriegen wir die Drohne hoch, dann können wir euch aber irgendwas zeigen noch. Ja, also ich gehe jetzt auf jeden Fall, was der Helle hier unten macht, das werden wir ja sehen. So ist sie wieder mal egal. Ja. <lacht> ich muss schauen, dass ich da hochkomme. Denn das sind über ich 100 Meter. Zeige mal das ganze hier, nee, andersrum. Ja, so. Und es ist ja schon jede Menge los, Ich war heute Samstag und ich denke, da kommen viele Ausflügler aus Frankreich hierher. Ja, ja, also im Sommer muss es hier extrem zugehen. Also da möchte ich nicht her. Deswegen sind wir im Januar da. Und ja. heute Samstag und es sind ex extrem viele Ausflügler da. Ja, das heißt extrem. Also auf jeden Fall, ich probiere es jetzt da hochzugehen. überhaupt was verstehen könnt, weil der Wind ist sehr, sehr heftig und das Mikro ist unter ihm äh, beim Kustel. Aber ich habe es geschafft. Und es lohnt sich, es ist ein gigantischer Blick hier oben. Also hier ist mächtig was los an der Tüli, das muss man ganz klar sagen und da war ja der Waldbrand letztes Jahr im Juli und entsprechend schauen ja die Campingplätze aus, die sind nämlich alle runtergebrannt. Ja, da ist nichts mehr zu sehen von diesen Campingplätzen und es ist schon ein etwas bedrückendes Gefühl, wenn man das hier so sieht und da kann man nur hoffen, dass äh, es ganz schnell wieder aufwärts geht. Was mich natürlich jetzt auch so erstaunt, wenn ich jetzt hier so zwischen diese verbrannten Gebüsche reinschaue, dann äh, kommt schon wieder grün durch. Also in ein paar Jahren sieht man nichts mehr davon. In ein paar Jahren ist die Wandertüne hier. Die, die geht alle Jahr, äh, ein bis fünf Meter vorwärts. Mhm, genau, aber die war sehr interessant. Kann ich euch eigentlich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Nicht in der Hochsaison. Ja. Ich gehe davon aus, da ist kein Durchkommen. <lacht> ja, und wir fahren weiter. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Mit einem guten Franzosen oder Spanier? Weder noch. Ist nämlich immer noch unser guter Trollinger. Ja, aus dem Heilbronn-Frankenland. Frank ja, klar. Wir sind mittlerweile in Spanien. Mhm. Der hat also gut durch Frankreich gelangt und gut nach Spanien rein. Ja. Und er, so wie es ausschaut, wie ich unsere Vorräte gecheckt habe, langt der noch ein paar Tage. <lacht> das glaube ich auch, ja. Also mit Wein sind wir gut versorgt und durch Frankreich sind wir auch gut durchgekommen. Mhm. Ich hoffe, wir konnten, bevor ihr uns jetzt so seht, ein paar Bilder äh, ein äh, ich zeige. Euch zeige, genau. <lacht> wir haben unser Material nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt sagen, noch nicht gesichtet. Also wir wissen nicht, was davor zu sehen gewesen ist. Ja, also ich hoffe natürlich ganz arg, dass ihr die Düne gesehen habt, weil das war für mich eigentlich ein, ein, ein Wunschziel auf dieser Reise ja. Ja, oder einen Punkt, den ich gerne sehen wollte. Und wir hoffen auch, dass es bis jetzt kurzweilig war. Mhm. Jetzt wollen wir auch nicht langatmig daherreden, sondern wir wollten euch nur, nur noch unsere Eindrücke zu Frankreich sagen. Denn Frankreich ist nicht mehr das liberale Frankreich und das freie Frankreich, wie ich es vor vielen Jahren mal als Wohnmobilist erlebt habe. Ja? Und die Einschränkungen sind eigentlich sogar stärker, haben wir den Eindruck, als es noch im letzten Jahr gewesen ist, wie wir auch durch Frankreich gefahren sind. Vielleicht liegt es auch am Landesteil Gascogne und. Ja, ich wollte gerade sagen, durch, diese, durch diesen Teil von Frankreich sind wir ja jetzt noch gar nie gefahren. Und äh, ihr wisst ja, wir haben, fahren immer sehr gerne Mautfrei, was wir natürlich jetzt auch durch Frankreich gefahren sind. Aber das ist gar nicht mal so einfach, weil es gibt sehr viele Verbote, die schon ab. 3,5 Tonnen sind. Ja, also man hat den Eindruck, diese neuen Aufkleber, die da für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Pflicht geworden sind, die sind nur deswegen Pflicht geworden, damit man ein Fahrzeug, was schwerer ist, als 3,5 Tonnen sofort identifizieren kann. <lacht> Denn einen Sinn machen die ja nicht wirklich, die Aufkleber, ja. <lacht> äh, aber die Fahrzeuge kann man identifizieren und es gibt extrem viele Beschränkungen, in Straßen mit dreieinhalb Tonnen, also man steht manchmal vor einer Ortschaft. Ja, nicht nur eben nicht nur gewisse Straßen, sondern ganze Ortschaften sind ja. gesperrt für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wir so richtig zickzackmäßig durch Frankreich jetzt gefahren sind wobei wir natürlich auch andere schöne Ecke dabei entdeckt haben. Das ist keine Frage, <lacht> aber es ist trotzdem nervig, wenn man ein Ziel, also zum Beispiel einen Stellplatz ansteuert und dann ist eine Ortschaft davor, alles für dreieinhalb Tonnen oder ab dreieinhalb Tonnen gesperrt. Und da gibt es extrem viele Ortschaften, die jetzt auf diesen äh, Auf jeden Fall auf dieser Strecke, die wir jetzt gefahren sind, ja, war also das es, einfach so. Es mh. ist extrem viel gewesen, jetzt sind wir in Spanien, da sieht man sowas gar nicht mehr. Ja, also, also bis jetzt mal nicht. Die, die Freiheit und die Liberalität von Frankreich hat sehr schwer nachgelassen, es gibt da mittlerweile extrem viele Radaranzeigen anzeigen gut, gibt es in Deutschland auch, ganz klar, aber im Vergleich zu früher, wo alles ein bisschen lockerer gesehen wurde in Frankreich, das ist also deutlich nicht mehr so. Letztes Jahr habe ich eine Strafzettel gekriegt, wie wir daheim gewesen sind, ich bin gespannt, wie das diesmal kommt. Ja. <lacht> Ja okay, das, das, also das ist jetzt die Schattenseite von Frankreich. Ja. Es gibt natürlich auch eine Sonnenseite von Frankreich und das muss man ganz eindeutig sagen, es gibt sehr viele Gratis-Stellplätze für Wohnmobile, die auch nicht nur einfach Parkplätze, sondern die richtig schön ausgebaut sind, mhm. wo man dann frei stehen darf mit V und E und auch an einem Kanal oder sonst wo schön an einem Ortsrand gelegen also da haben wir extrem viele entdeckt. Wir waren auch nur jetzt auf der Fahrt hierher ja. an solchen Stellplätzen gestanden und haben auch, wenn wir mal Wasser gezapft haben, aber solche neu entdeckt, ganz zufällig. Mhm. Ja. Also das muss man wirklich sagen, da ist Frankreich einfach vorbildlich, was solche Stellen angeht. Aber wolltest angeht. du nicht was zu diesen Wasserzapfstellen noch sagen? Ja genau, also <lacht> es gibt dann diese neuen blauen Sanitärhäuschen, also wir haben das ja schon letztes Jahr bei der Tour de France festgestellt, dass man teilweise das Wasser nur noch zapfen kann, wenn man sich einen Chip holt bei der Touristinformation, was natürlich verdammt blöd ist, weil die ja nicht ständig offen mhm. hat und weil man da hinmarschieren muss. Und dann gibt es diese blauen Sanitärhäuschen, die wo eigentlich auch entweder die Tür schon offen ist, die Tür sich kostenlos öffnen lässt oder durch Einwurf von einer 2-Euro-Münze sich die Tür öffnen lässt. Ich hoffe, dass ich eine auf mein Bild habe, dann blende ich sie ein. Und dann ist an der Seite angebracht ein Toilettenablass, dann ist angebracht ein Schlauch zum Toilettenspülen und rechts ein Schlauch für Frischwasser inklusive Düse. Und jeder... Ich zu viel mal sagen jeder äh, Oberlicht, der das der, nicht so genau unterscheiden kann, was jetzt der, Frischwasser ist und was für die Kassette zum äh, Waschen ist der verwechselt vielleicht ganz gerne mal die Schläuche. Ja, und teilweise schütten sie ihre Kassette so aus, dass das bis nach oben spritzt. Ja? Das heißt also, da sieht man dann diese äh, Merkmale einer ausgeleerten Kassette auch an dem Schlauch fürs Frischwasser. Und ich muss sagen, also mich ekelt es da rein zu, schon rein zu lange, geschweige denn, mir von dem Schlaucher Wasser in meinen Tank einzufüllen. Deswegen fahre ich sofort weiter, wenn ich so eine, so eine blaue Entsorgungsstation sehe. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt mehrere Stellplätze kennengelernt, wo wir nicht übernachtet haben, wo aber dafür noch eine altmodische Entzauberungsstation gewesen ist. War vollkommen in Ordnung. Ja, es war alles in Ordnung. Und äh, insoweit muss man auch Frankreich loben. Also es ist ein absolut camperfreundliches Land. Ich würde sagen, vielleicht sogar camperfreundlicher, als es Deutschland ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ja. da, kann, da kann man gar nichts dagegen sagen. Ja. Dann auch die... Äh, die, die, die Umleitung mit dem TomTom -Tom und mit Google Maps fahren wir immer, wir fahren immer mit den beiden. Die war auch nicht mautfrei so ganz einfach. Also, wir sind teilweise ganz schöne Nebenstraßen gelotst worden. Ja, also manchmal hatte ich das Gefühl, die sind darauf geeicht, einem trotzdem auf diese Mautstraßen <lacht> zu lotsen, dass man einfach die Geduld verliert, auf diesem extrem schmalen Nebenstraßen. Ja, ja, also wir sind, dann, wir sind dann halt, wir haben uns dann geweigert, auf einer Mautstraße zu fahren. Mhm. Dann sind wir eine Nebenstraße gefahren. <lacht> Ging gut, weil es okay. war kaum Verkehr. Also, Sie, das was sieht das für ein großes Land? Und im Vergleich zu Deutschland wenig bevölkert mhm. äh, Frankreich ist da wir sind da richtig einsame Landstraßen gefahren, wo nicht viel Platz war für zwei Wohnmobile, also da muss man sich dann vorbeischlagen. War ja zum Glück fast kein Verkehr. Aber es war fast kein Verkehr, ja. <lacht> und das hat dann schlussendlich alles gut geklappt. Wir sind in Spanien ja. und das Wetter in Spanien ist... Nicht gerade Spanisch, aber das kommt im nächsten Video. Kalt. <lacht> Also wir haben es nicht viel wärmer. Also als bisher hier. war das Wetter jetzt durch Frankreich, war, hatten wir nachts Minusgrade und am Tag so um die 10 Grad ungefähr. Oh, nein, nicht. 7 Grad das war es. 7 ja. Grad. Also auf der, der Sonne. Ja, auf der Sonne, als ich auf der Düne oben war, waren es so unter, also sie um die 7 Grad. Und äh, das war eigentlich schon ganz angenehm, zumal wenn die Sonne scheint. Mhm. Ja. Also das war echt toll. Da kann man nicht meckern. Also auf, auf, auf jeden Fall. Wir wollten Ach uns über den Treibstoff wollte man auch noch was sagen, ah, ja. also, der Treibstoff in Frankreich ist extrem teuer, also was heißt Treibstoff, unseren Diesel, ja. der war bis zu 2 Euro hat der gekostet. Also man kann also, sagen zwischen 20 und 30 Cent teurer als er in Deutschland ist, dafür ist der Treibstoff in Spanien zwischen 20 und 30 Cent günstiger. Also um ja, um aber 20 wir sind Cent jetzt noch Konzerre. nicht in, in, in Spanien, wir sind jetzt noch in Frankreich. ja Er nimmt immer alles vorweg. Ja, das wollte ich wollte jetzt gleich miterzählen. Nein, das kommt nicht in Frage. Also, ich sage jetzt <lacht> zum Treibstoff in Spanien nichts, nur unter uns. Der kostet hier, wir für 1,58 Euro So, und wenn uns jetzt nächstes Mal niemand mehr anschaut, wenn wir unseren Span äh Spanien Film ich, bringt, ich, Also, ihr nehmt das jetzt einfach nicht zur Kenntnis. <lacht> Ich habe jetzt das nur so gesagt und ich wiederhole es dann nochmal im nächsten Video. <lacht> also ich würde sagen, das war's jetzt, oder? Bevor du nämlich hier noch mehr ausplauderst. Bevor, bevor ich mich noch näher verplaudere, ja, genau. dass ihr erfahrt, wo wir sonst noch hinfahren <lacht> Ja, das werdet ihr ja dann alles feststellen. Ja. Mal schauen, ob überhaupt immer alles klappt. Genau. Mhm. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, wir sind wohl bei auch durch Frankreich durchgefahren. Mhm. Strafzettel kommen erst, die dauern eine gewisse Zeit. Aber uns geht's gut. Uns geht es sogar sehr gut und darauf trinken wir jetzt noch ein kleines Schlückchen. Auf zum euch, Wohl. Und Jawohl. auf uns. Jawohl. Und auf einen schönen Urlaub, den wir doch hoffentlich haben werden. Und beim nächsten Video sagen wir euch noch mehr. Ja, klar, da sind wir ja dann durch Spanien. Also, dann macht's gut, <lacht> bleibt uns treu und wir kommen wieder. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Es geht nichts über einen Trollinger, oder? Ein Trollinger in Spanien ist immer nur das Beste. <lacht>